Mit der Regenbogenwasserrutsche fing es an und die Regenbogenfußwegstraße folgte dann. Hunter Schmidt war mit dabei und Shamju war in der Türkei. Rutsche Regenbogenbund, das freute auch an Schmidt den Hund. Ja, das Regenbogenwasserrutschen macht viel Spaß, aber Regenbogenstraßenlauf, was ist denn? Und der Schmidt, der hat heute Glück und ist zu Gast in Reykjavik. Auf der Regenbogenstraße ist der Schmidt und hebt die Nase. Ja, die Regenbogenwasserrutsche war schon schön. Und die Regenbogenstraße hat er heute gesehen. Noch bergauf ein kleines Stück, die Heilkramskirke, schon im Blick. Schaut der kleine Hundewurm auf einen 80-Meter-Turm. Kommt die Sonne, wenn die Regenwolke weiter. Sieht. Man kann freuen sich, so einen Regenbogen sieht. Und der schmidt der Wahrheit mit ein kleines Stückchen trägt ja weg. Schnell das Hügelchen da klommen an der Kirche angekommen.